Heute zusammen, das ist Alessio, ich bin der Ruben. Wir machen die Lehre als Gärtnerfachrichtig Garten- und Landschaftsbau EFZ bei der Firma Spaltenstein. Wir würden euch heute mitnehmen auf eine kleine Exkursion, kommt doch mit. Als Landschaftsgärtner pflegst du Gartenanlagen und gestaltest du sie um oder sogar neu. Wenn du beim Spaltenstein deine Lehre machst, hast du aufgrund der grossen, spannbreiten Arbeiten eine sehr gute und spannende Lehre. Und ab und zu liegt auch ein Bier oder ein Grill drin. Als Gärtner sollte man körperlich fit, sein, sehr gerne dusse, keine Angst vor dreckigen Fingern haben, Teamfähigkeit ist ein wichtiger Punkt, Freude an den Pflanzen und bei allen Wetter arbeiten können. Die Firma Spaltenstein ist sehr gut erreichbar mit dem ÖV. Erreichbar. Wir bieten einen sehr grossen Werkhof mit Essensmöglichkeiten. Unsere Maschinen helfen uns tagtäglich bei der Handarbeit. Und wenn du mal Fragen hast, haben wir Mitarbeiter, die als QV-Experten und ök leiter fungieren. So, wir gehen jetzt ins Wenn es dir gefallen hat, bewirb dich doch jetzt beim Spaltenstein.